Guten Tag. Ich wurde geadelt, Leute. Ihr könnt ab jetzt zu mir Lehrer von Mafi sagen. Warum? Ähm, ganz einfach. Die Monetarisierung wurde nicht genehmigt. Also ich wurde ja schon mal, ich glaube im November, komplett von der Monetarisierung ausgeschlossen. Das ist nicht schlimm. Man verdient da nicht äh, Unmengen oder solche Sachen. Ne? Also deswegen gibt es ja auch genug Leute, die immer wieder sagen, bitte unterstützt mich, wenn ihr spenden wollt und so weiter. Das mache ich aber trotzdem nicht. Gut. Äh, das bis dahin, wie kam das? Naja, diese Meldung hier. Wichtige Benachrichtigung. Das kam gestern äh, 23.19 Uhr und zwar Monetarisierung nicht genehmigt. Dein Kanal wurde nicht für die Monetarisierung zugelassen. Oh, jetzt bin ich aber traurig. Ich weine nicht, aber ich bin sehr traurig. Ach ja, aber es macht mich stolz. Auf eine andere Art. Denn es gibt genug Kanäle, die sind monetarisiert und die hauen richtig drauf. Ne? Also da... Die böse Tralala und die, der böse Hubsasa und wie die alle heißen. Und das tue ich ja nicht. Ich arbeite ja mit Fakten. Und wenn ich dann hier, also hier draufklicke, ne, dann komme ich auf diese Seite äh, und dann steht schädliche Inhalte. Und wenn das weg ist, dann können wir nochmal drüber reden. Also dann kann ich das nochmal beantragen. Das geht aber erst am 23. Juli. Naja, ist jetzt über ein halbes Jahr, wo ich ohne Einnahmen bin. Ohne YouTube-Einnahmen. Es ist traurig. Ich will nicht weinen, aber ich muss wohl doch noch ein Tränchen rausdrücken. Naja gut, ich habe dann mal geguckt, weitere Informationen, da landet man dann auf Richtlinien, tralala, hopsasa und so weiter und dann steht auf jeden Fall, muss die Nutzungsbedingungen entsprechen und wir behalten uns das Recht vor, Anzeigen auf deinem gesamten Kanal zu deaktivieren, wenn der Großteil deiner Inhalte für Werbetreibende ungeeignet ist oder wenn es wiederholte schwerwiegende Verstöße gibt, zum Beispiel aufgrund der veröffentlichen von aufhetzenden, erniedrigenden oder hasserfüllten Inhalten. Tja, also ich sage mal, deswegen fühle ich mich trotzdem geehrt, weil, wie gesagt, wenn ich kein Geld von YouTube erhalte, ne, weil ja diese Inhalte, also die sind ja so lächerlich angeguckt, also 89.000 Mal natürlich die anderen nicht. Ne, also wenn es um fachliche Dinge geht, dann nicht so weiter. Äh, dann sage ich mir trotzdem, also dann muss ich wohl einer der Schlimmsten sein, weil... Äh, Gegenüber den anderen kriege ich nämlich kein Geld. Also habe ich irgendwo hasserfüllte Inhalte oder sonst was. Ihr könnt ja mal durch den Kanal durchstöbern, was da alles so ist. Äh, ob ich der Schlimmste aller Zeiten bin oder nicht oder was auch immer. Ich weiß es selbst. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin schon etwas stolz drauf. Und ich sage mal, Leute, macht was, aber macht's gut. Ja, das war ein Nachtrag. Warum wohl zu dem Buch? Ja, warum wohl? Spielt da Angst mit? Angst, dass ich mit Fakten arbeite? Und wer hat Angst? Darauf bin ich bereits eingegangen. Gut, also macht was, macht's gut. Einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.